glaube ich, legen wir mal los mit der Folge. Wir wissen überhaupt nicht, was wir machen sollen. Aber, <lacht> aber, wer schon was allen verlassen, eigentlich wahrscheinlich kriegt Victoria einen neuen Freund. Also eigentlich wollte ich mit ihr jetzt noch einen Freund angeln. Das Kind wird sicher geboren. Nee, heute noch nicht, oder? Weiß ich nicht, wie weit sie ist. Na, 50-50 Chance. Konnt ihr es sehen? Konnt ihr es nicht? Zwillinge, Drillinge. Wahrscheinlich nur ein Kind, weil sie sieht nicht fett aus. Aber trotzdem, Sims kann alles hervorbringen. Ah. Ja, guck dir mal schöne Fernseher. Warum hört sich das irgendwie an mit dem Grusel... Oh, nee! Teen Wolf. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber habe ich irgendwo auf YouTube mal gehört. Jedenfalls, Wo sind denn alle? Wahrscheinlich in der Küche, ne? Nö. Ach, warte mal, ist mir egal. Ich suche jetzt einfach alle. So? Doch, in der Küche! Jetzt frisst er seinen Kuchen. Ach ja, der Kleine hatte heute Geburtstag, ne? Deswegen hast du Ey! Katze! Ach egal, mach einfach weiter. <lacht> mach einfach weiter. Ja. <lacht> Jedenfalls, ach die spielen jetzt die spielen in Sims immer Tetris oder so oft, ne? Oder Sims 3? Das ja, spielen gut. die auch oft. <lacht> ja. Spielen sie entweder Silber oder Tetris. Wer weiß? Wer Jedenfalls. spielen wir uns auch selber? What? Vielleicht werden hm. wir gespielt. Mind blowing. <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls. Vielleicht wird Victoria heute einen neuen Freund kriegen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wandert sie einfach nur blöd an der Nachbarschaft herum. Jedenfalls. Ähm. Achso, die hat Hunger, die alte. Naja. Hey, wo habe ich das hingepackt? Ich glaube, ich bin ein bisschen... Ich glaube, wir müssen wieder neue Beutel bestellen. Oder sie geht mal schnell in Aussaugen. Sie geht schneller in Aussaugen. Komm, Leute, da wollen wir doch alle sehen. <lacht> Unbedingt. Warum mag der sinne Mutter nicht? <lacht> so. Mama, geh weg. Mäh. <lacht> Jedenfalls... Darf der Kevin bei mir spielen kommen? <lacht> Nein. <lacht> Jedenfalls, ja, sie hat hier eine Mod, die heißt Wicked. Und da steht's schon und das sieht man alles wirklich nicht zensiert, ne? Nicht zensiert. <lacht> uh. Ja, gut, ne? Gut, aber jetzt... Äh, gucken wir mal, wie weit sie mit ihrer Schwangerschaft ist. Okay, noch bei einem ersten Trimester. Vielleicht werden wir uns heute nicht sehen. Wahrscheinlich. Also sie wird sich jetzt einen neuen Freund angeln. Wow. wow. Mal wieder. <lacht> mal wieder. Ja, wir haben, sie hat schon sehr viel Freunde. Warte mal. Ja, die, guck mal ihre Beziehung durch. Bei wem sie so Liebe hat. Das ist ihre Gruppe. Also, ups, die... <lacht> bei uns auch zwei. Jade ist... Jade ist halt die wirkliche Freundin. Marcus war halt einmal nur da, um Weil einmal Gefühl... Beziehung eher. Bei so. der Liebe, bei den Herz Wo? Oh, warte. Äh, da, Herzchen. So. Perry war doch ihre Freundin, nicht? Nee, sie war nicht ihre Freundin. Jade war ihre Freundin. Perry war auch noch... da Ich finde Perry cute. Aber sie ist halt die Bitch. Und Caleb war halt nur einmal kurz da. mit einmal, einmal flirten, damit er uns ein bisschen Tricks zeigt. Oh. Hä? Anscheinend hat sie irgendwie mal mit Mimsi gesprochen und und auch mit Hakim, aber das ist schon alles so lange her, Leute. Die hat schon mit so vielen ah, das Leute. ist ihr fester Freund sogar, Hakim. Ich ja. dachte, war die nicht mit Jay zusammen? Ja, auch. Man kann ja mehrere Aha. haben, ne? Ja, das stimmt. Jedenfalls. Penny ist auch ihre Freundin. Ja, ich... Oh. Die hat, die hat zu so viele. <lacht> die <lacht> hat auf jeden Fall ein Problem. Jedenfalls, Leute... Wir gehen jetzt auf den Trip. Leute aussaugen. Alleine, bitte. Jetzt kommt wieder der Toll Ah, nee. Mit wem? Niemanden. Niemand muss sehen, wie sie jemanden aussaugt. Das ist richtig, Leute. Jedenfalls. Oh, warte. Ich weiß, was. Aber das machen wir erst danach. Ich habe einen tollen Plan. Damit weiß ich auch noch nicht, oder? Nö. Ja, sieht. sieht. Äh, Mann, Deutsch, nicht meine Sprache. Eigentlich, doch, eigentlich schon. Jedenfalls. Verreisen <lacht> wir jetzt... Äh, in... Nach... Ach, komm. Gehen wir dahin. hin. Brindleton Bay. Ich hab zweimal drauf geklickt. ich in die Bar? bestimmt viele. Das Gott sei. Ja, reisen okay, wir! Jetzt kriegst du auch irgendeinen von irgendeiner fremden Frau von Grundstück. Oh, scheiße! Ich dachte, ich bin auf die Bar gegangen. <lacht> uh, wir sind da! Siehst du? Bei den Katzen! Die verrückte Katzenlady, die sich auf den Aktienklinik... Miau, <lacht> miau! <lacht> Ach ja, und meine Freundin hier, die hat auch sehr viel. Die mag auch Katzen sehr gerne. Ja, Katzen! Sie liebt Katzen. Hat selber eine. Nein, du sollst jetzt irgendwo anders hingehen. Ich weiß, dass du Durst hast. Bitte verreck noch nicht. Bitte, kann irgendwer draußen sein? Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. bitte. Irgendwer muss doch gerade zum Verrecken da sein. Äh, zum Aussaugen, meine ich natürlich. Da! Ausgeben, Trank, nötigen. Okay, okay. <lacht> Niemals! <lacht> ah. ah, Ich habe schon vorhin ir irgendwas erstellt. Das, das sage ich später. Die war... Dämonisch. Nein. Sie ist ein Vampir. Wahrscheinlich. Oh, du darfst die Dastien nicht draußen lassen. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Ist hier irgendwas drin? Ja, ein Klo. <lacht> da hinten. Nee, warte. Nein. Ja, oh. aber da wird doch niemand sein. Das ist mir gerade egal. Sie soll einfach nur rein. Die soll nicht verrecken. Shade, komm mal her. Da muss ich dich was fragen. Aber ob du oh, also nein. heiraten? Nein, nein, nein. Okay. Das erwartest du nicht. So. Hm. <lacht> Die steht einfach Rücken an Rücken. Nein. Ich will sie fragen, ob sie ein Vampir werden kann. Nein, du willst jetzt keinen Sex. Ach so. Ob sie ein Vampir werden will. Ich glaube, sie hat das ähm, noch nicht... Äh... Merkmal, also das muss man sich kaufen, dass man Leute zum Vampir verwandeln kann. Oh, aber sie hat fünf Punkte, von daher... Ich weiß. Kann sie nicht. das? Also glaube ich jedenfalls, ne? Vampirerschaffung müsste das heißen. Da? Ja. Da also ich bin gut, Leute. Und du musst noch eine Schwäche dafür annehmen. Du kannst auf jeden Fall diesen mit den Kissen nehmen, weil das macht, das, weil du kannst einfach durch meditieren, die Energie ist viel effektiver. Also ja, so. gut, ne Leute, dann machen wir das. Wir gönnen uns, wir gönnen uns hier, <lacht> mit unseren ganzen vampirischen Pünken. <lacht> so. We Mehr Auswahl. Ach, das hast du alles. Ja, da. Lass mal trinken in Vampir verwandeln. Warte, kann man sie nicht fragen, ob sie in Vampir verwandeln will? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das wird jetzt das Wicked Duo. Nein, nein, nein, ja, echt. Also, Victoria, wenn du jetzt verreckst, das ist deine Schuld. Oh. Ach, die haben genug Freundschaft. Die haben genug Freundschaft. Hast jetzt weniger Hunger? Also, die hat Bocken, Vampir zu werden. Die hat so Bocken, Vampir oh, zu werden. Oh, ja, ne. ich schon, oh, warte, da hinten glaube ich war wer. Sie wird sich in ein paar Tagen verwandeln. Das sind Leute. Ist mir gerade egal, ob sie fast. Der, der hat Victor, ich hasse den Typen. <lacht> du bitte töten? Nee, töten kann man leider hier nicht. Außer mit einer Mod, aber die benutzen wir gerade nicht. Lade ich mir noch runter. Doch okay. <lacht> nur für den Typen. Dann, da, dann, dann, dann, Weißt dann, dann. Also seine Frau hat das Merkmal, mag keine Kinder und die haben irgendwie in meinem Playthrough ein Kind oder so zusammenbekommen. Wow. Das erinnert mich an Harry Potter mit. Ah, nee, aber da hassen sie ja nur Harry. Egal. <lacht> sie hassen trotzdem Leute. So. Warte, nein, bitte verreck nicht. Wo ist die gerade erst? Mann, bitte stirb nicht. Wo bist du? Ach, ich kann ich ja nur einfach aufdrücken. Wie dumm bin ich eigentlich? Sehr schneller, ja, genau. schneller, schneller. <lacht> Verreck nicht. Bitte, bitte. Ich hab dich ganz so lieb. Lutsch. <lacht> Hör auf. So, jetzt ist hier auch, ja auch. find auch die ganz schönen Geräusche. Die kennt doch jeder. Die liebt doch jeder. aus! Uh, oh. In der Sonne wird das schlecht. Ja. Warum? Kann sie nicht. Sie hat da keine Energie. Oh, so eine Scheiße. Warte mal, welche Schwächen hast du gekauft? Kannst du es mal kurz nachgucken? Ah, ja, klar. Bekraftpunkte. Oh, oh, Ich bin doof. Sorry, Leute. Okay, okay, dann. Nö, nee, da weiß ich nicht. Dann kann sie dann einfach, einfach nur, mehr, nur so. Hat sie in der Sonne einfach gar keine Kraft, weil es halt Sonne. Oder vielleicht hat sie es aus Versehen gemacht. Also vielleicht ist es einfach nur aus Versehen nichts passiert. Ich ja, aber vielleicht solltest du ein bisschen vorsichtiger sein, weil sie hat nicht mehr so viel RV-Energie. Jedenfalls, wir gehen jetzt nach Hause und kaufen uns einfach Drinks. Und das ist eine gute Idee. <lacht> und oh, wir lassen die Jade hier einfach stehen. <lacht> sie wird sich freuen. Obwohl als Vampir in der Wüste zu gehen. <lacht> ja, sie, glaub, sie wird sich in ein paar Tagen verwandeln. Ja. Als Vampir Wer geht denn bitte in, als Vampir in eine Wüste? Na, die, die das Merkmal haben, Man kann in der Sonne aushalten. <lacht> ja, aber das haben wir nicht. Deine Oberpapier, halt. Aber sie hat Spaß. <lacht> <lacht> sie hat Spaß. Oh Gott. Die Papierenergie. Uh, uh, <lacht> nach Hause, nach Hause, nach Hause, nach Hause.